Seht, so einfach geht's. Und apropos, wir sind zwar getrennt in den Farben, doch nicht in der Sache. Bitte unterstützt uns im Stadion und heute halt mal gemeinsam die Stadt sauber.